<lacht> Ey, das, Merde, das machen wir nicht. Der Tom ist leider nicht dabei, der Infiltrator, aber trotzdem einen schönen Gruß an dich. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier neben mir ist der Markus vom Kanal Naturbursche outdoor TV. So ist es. Wir machen heute einen Overnight im wunderschönen Wald hier. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was wir so machen hier und wie, dann bleibt es einfach dran. Super praktisch hier in den Packsack von Helikontext, diese Packsells, geht eine Menge Zeug rein. Und da ist jetzt mein komplettes Schlaf-Setup bis auf den Biwaksack drin. Aber das Schöne ist, ich zeige es euch mal kurz. Ich habe jetzt alle Packsäcke soweit weggelassen. Das heißt, die Unterlegmatte und die Isomatte und das Tarp hier, das ist alles ohne Packsack. Das spart mir am nächsten Tag auch viel Arbeit zum Zusammen rollen und so. Das ist dann einfach, wird es da reingesteckt, das passt. Aber wie man sieht, ist da echt eine Menge Platz. Sind ja nichts Neues, aber ich habe die neu und bin recht begeistert von dem Teil. Ruf mich an! <lacht> Dein Schmerz ist meine Lust. <lacht> das sagt der, wo er hängt. Ah, oh, herrlich. Schönes Platz, oder? Ja. Jetzt wird dir <lacht> der Baum stumpft da unten. Was, was noch geil war? Wenn es da drinnen so einen aufblasbaren Wulst geben halt Wie von der ex ohr so einen Schlauch, hast weißt du, Ach so, genau. Dann den, kann der, wo dann einfach da für die, dass das nicht so wehtut da. So genau. Abstützt. Kannst du hier eine Schwimmnudel reinlegen? So hat ein bisschen zum Regnen angefangen, deswegen haben wir schnell die Tarst drüber gespannt. Und genau wie wir fertig geworden sind, war auch der Regen schon wieder weg. Heute. Aber <lacht> Moskitonetz davor. Das ist auch geil, weil du kannst da hinten aufmachen und kannst dann da kochen, wenn es regnet, weißt du? Das ist ganz cool, ja. Ich habe mir jetzt erst wieder ein paar Videos angeschaut über verschiedene Biwak-Säcke. Also für mich ist nach wie vor also der Observer immer noch die Nummer 1. Und als Alternative würde ich mir immer noch den, den ähm, Stratosphäre, wenn ich sage, ich möchte es leichter haben. Aber es gibt sonst nichts. Das Haber Haba NX habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Das möchte ich nicht mehr. <lacht> ich habe einen Ingeschrieben gehabt, original. Ja. War schon so, eine gute Bewertung, Aber auch gut, das ist das Originale. Hatte ich mit dem Poncho Liner. Das stand auch original drauf. Wie es angekommen ist, war Miltek. So, Markus, du hast den Biwaksack als äh, Setup heute zum Pennen dabei. Jawohl. Und du hast den Originalen von Carinthia jetzt besorgt. Magst du mir sagen, warum und was der Unterschied jetzt zu deinem nachgebauten Polnischen ist? Ja, es gibt ja noch von der Firma Summit heißt die einen Observer oder Biwaksack. Der ist auch Godetex. Ähm, den gibt es meistens auf Ebay hin und wieder mal zum Kaufen. Und ähm, ja, ich bin jetzt ein relativ das heißt, relativ günstig an das Original gekommen und habe den anderen auch sehr gut verkaufen können. Und ich habe auch schon beide nebeneinander gehabt, also ich habe jetzt Erfahrung mit beide Und muss sagen, der Originale ist vom ja, Packmaß noch mal ein Stück kleiner. Vom Gewicht her gute 400-450 Gramm leichter, was ich so äh, nachgewogen habe. Und ähm, die Materialien sind anders da. also der andere ist komplett aus einem dickeren gore Material gefertigt, was sich natürlich auch im Gewicht widerspiegelt und bei dem ist der Boden halt verstärkt und so das obere ziemlich leicht. Ähm, hat den Vorteil auch, dass sehr leichte und dünne oder sagen wir, bauschige Schlafsäcke, die wo nur eine leichte Komprimierung haben, äh, eine leichte Isolation drin, durch den schweren Planenanteil obendrauf nicht so komprimiert werden, äh, besser komprimiert werden und bei dem halt nicht. Und somit hat man äh, eine geringere Kältebrücke oder keine in dem Fall und eine bessere Isolationswirkung im Schlafsack. Und auch ja, Zu gleichen Temperaturen habe ich jetzt zwar noch nicht geschlafen, aber ähm, ich meine, dass der Originale auch noch weniger Kondenswasser ja, bildet oder das halt besser nach außen transportiert. Die Schlaufen sind auch noch ein bisschen dünner gefertigt und ich meine, die Reißverschlüsse sind noch ein bisschen, zwar filigraner, aber fühlen sich qualitativ hochwertiger und laufen besser. So, möchte ich abschließend noch dazu sagen, weil ich den Carinthia schon über ein Jahr habe und auch im tiefsten Winter damit super schlafen konnte, ich hatte kein Kondenswasser. Und wenn, dann nur ganz minimal, dann einmal mit dem Tempo drüber gewischt und weg war die Geschichte. Also nach wie vor kann ich den sehr empfehlen, auch wenn er teuer ist. Ja. Also billig ist er wirklich nicht. So, dann baust du auf, oder? Jawohl. So, das Aquafest-Tarp wieder 3x3. Dann habe ich die Amazonas-Hängematte, die UL, zum Sitzen. Und schlafen werde ich dann hinten im Observer, so wie der Markus auch. Tja, so habe ich alles kombiniert. Passt perfekt. Und heute mit dabei den Carinthia Tropen. Ja, es soll ja nicht weniger als 8 Grad werden. Es wird schon passen. Das erste Mal, dass ich den ausprobiere. So, so Ah ja. Ähm, mit Speck. So Setup ist fertig, komplett. Da ist der Observer Biwaksack und wie gesagt hier die Hängematte kann ich jetzt schön drin sitzen. Oh, oh, oh. Ziemlich kühl muss ich sagen geworden. Ja. Fässchen, was habe ich denn heute mit? Hier so Speckdinger, so Würfel, dann eingeschweißte Bratkartoffeln. Alles selber gemacht. <lacht> ich selber, eigentlich ich selber eigentlich weiß genau. Ja, und so. Rostbratwürstchen, Die schmeiße ich mir dann in die Pfanne. Ich habe schon richtig Hunger, der Markus auch. Ja, genau. Und diese Pfanne hier wird wieder verwendet. Die habe ich mal beim Decathlon. Die ist aber gar nicht schlecht. Bei mir gibt es heute einen mexikanischen Reis von Onkel Bens, der ist eigentlich schon vorkocht mit Gewürze drin, Paprika, Mais und solche Sachen. Und ich hau dann immer noch ein paar Chili-Bohnen mit rein. Weil dann ist das Ganze, ja wer mich kennt, ja ich, ich isst für mein Leben lang gern und kau auch gern. Und darum der es gerne ein bisschen mehr da sein. Und das hau ich dann immer nur mit rein. Also ich sage einmal. Meistens ist es so eine Ohrportion, sprich Ohrdosen plus ein Backl Reis, aber ab und zu zwei Backel Reis, dann ist das ein bisschen stimmiger. In einer Gusseisenpfanne anbraten oder in einem Schmiedeeisen und heute gibt es es halt aus dem Titantopf, wenn man doch ein paar Meter klappt. doch ein bisschen langsamer mit der Brennpaste. So, wir haben jetzt gegessen. Das ist schon mal erledigt. War richtig lecker. Hat allerdings echt super schweinelang gedauert. Mit dem M71. Zum Glück hat der Markus mir dann seinen Gaskocher noch ausgeliehen, damit es noch ein bisschen knuspriger wird. Liegt aber auch daran, dass die Pfanne relativ dicken Boden hat und da reicht er einfach nicht so aus. Da ist dann schon Gas besser. Ja, ja, so lernt man dazu draußen. So ist das. Und da es heute recht, recht frisch ist, bin ich mal gespannt, wie sich der Tropen so schlagen wird. Heute Nacht. Guter Einstieg. Jugend. <lacht> So, dann gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Gell? So, Leute, jetzt sind wir ins Bett gegangen. Es ist jetzt dreiviertel zehn. Es ist richtig frisch, also wie im Herbst. Und sternklarer Himmel. Naja, schauen wir mal, wie die Nacht so wird. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Ciao. Ey. So, nochmal live aus dem Biwaksack. Schön warm. Ich habe mir jetzt meine Vliesjacke in den Fußraum gestopft, nochmal für warme Füße. Also, die sind jetzt warm. Die Downjacke ist wieder Kopfkissen. Naja, ansonsten werde ich jetzt hinten nochmal aufmachen, den so sodass ich nur das Moskitonetz da habe, weil es mir gerade einfach zu warm ist. Aber Gott sei Dank lieber zu warm als zu kalt. Schönen guten Morgen. Morgen, Markus. Morgen. Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ich hatte ein bisschen Anfangsprobleme gehabt. Wegen dem neuen Schlafsack. Weil der Reißverschluss ist ja auf der anderen Seite diesmal. Also links. Ich hatte früher den Reißverschluss immer rechts. Bei dem D4 ist er in der Mitte. Und jetzt ist er eben links. und Das war alles ein bisschen ungewohnt und überhaupt. Leicht abschüssig war es auch. Ich bin immer runtergerutscht. Das war jetzt nicht so, dass man Dauerrutschen war, aber so mit der Zeit nach ein bisschen liegen, so einer Stunde oder so, waren wir dann meistens wieder unten. <lacht> Gibt Schlimmeres, war nicht so wild. Ja, und dann habe ich irgendwann echt gepennt wie ein Baby. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es denn, 8.22 Uhr, also so lange im Wald habe ich schon lange nicht mehr geschlafen, der Markus auch, echt super. Tiergeräusche gab es überhaupt nichts. Einmal Rebellen ganz kurz und das war's dann. Ja, ich glaube, jetzt wollen wir wahrscheinlich dann einen Kaffee trinken, oder? Jetzt verdammt wurde. <lacht> Aber ehrliches Wetter, sieht gut aus. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Test-Setup für diese Jahreszeit wo es noch nicht gar so warm ist. So, die Wehmut ist stark, wir müssen wieder gehen, leider. Ja, leider. Wie hat es dann gefallen und wie hast du geschlafen? Also gefallen hat es mir sehr gut. Ähm, ja, der Hang und so bietet eine wunderbare Aussicht, so also ein Panorama. Wo man, ich mag das, wenn man einfach weit sieht, wenn man irgendwo ist und nicht irgendwie im Gebüsch hockt. Und geschlafen habe ich gut, obwohl es gestern doch noch mit die Temperaturen ein bisschen angezogen hat. Aber äh, ja, im biwak gesagt, da liegst du einfach drin, hast deine Behausung, da ist eigentlich wurscht, wo du bist. Du hast deine eigene Fühlwände. Ja, War angenehm. Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Macht's es gut. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal hier draußen in der Natur im wunderschönen Wald. Servus, ciao. Servus.